Bedingte Formatierung in Kalk LibreOffice 6 Dieses Video zeigt, wie bedingte Formatierungen in Kalk angewendet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter. Wir öffnen Kalk und die Datei bedingte Formatierung in Kalk.ods Bedingte Formatierung, Bedingung in Zelle A2 wurde die Bedingung gesetzt, Zellenwert ist größer als 150. Dazu wurde eine Vorlage, Ergebnis gelb, erstellt. Sobald der in Zelle A2 eingetragene Wert größer als 150 ist, wird die Zelle mit gelbem Hintergrund dargestellt. Alle Werte 150 und kleiner werden als Standard angezeigt. Bedingte Formatierung, Farbbalken in den Zellen C2 bis E2 von Table 2 wurde die Bedingung Min Rot, Wert 50 Gelb, Max Grün erstellt. Dies wiederholt sich jeweils für C3 E3, C4 E4, C5 E5, C6 E6 und C7 E7. Der Min-Wert wird in Rot dargestellt, der Max-Wert wird in Grün dargestellt. Wenn der mittlere Wert von 50 abweicht, wird eine Mischfarbe dargestellt. Bedingte Formatierung, Datenbalken In den Zellen G2 bis I2 von Table 2 wurde die Bedingung für den Datenbalken Minimum und Maximum gleich automatisch, positiv gleich grün und negativ gleich rot, Füllung Verlauf, erstellt. Dies wiederholt sich jeweils in G3, I3, G4, I4, G5, I5, G6, I6 und G7, I7. Positive Werte werden grün und negative Werte rot angezeigt. Bedingte Formatierung, Symbolsatz In den Zellen K2 bis M2 von Table 2 wurde die Bedingung für den Symbolsatz roter Pfeil nach unten gleich ohne, gelber Pfeil nach links größer gleich 30% und grüner Pfeil nach oben größer gleich 60% erstellt. Dies wiederholt sich jeweils in K3-M3, K4-M4, K5-M5, K6-M6 und K7-M7. Bedingte Formatierung Datum Die bedingte Formatierung Datum in Zelle O2 von Table 2 legt eine Bedingung fest für eine oder mehrere Zellen. Sind mehrere Zellen benannt, so gilt für diese Zellen die gleiche angewandte Bedingung. In der Zelle o 2 wurde eine Bedingung angelegt. Die Bedingung für die Zelle o 2 heißt, Datum ist heute. Wenn die Bedingung wahr ist, wird die Zelle mit der Vorlage Ergebnis gelb dargestellt. Gemeint ist die Funktion heute, nicht das jeweilige heutige Datum. Bedingte Formatierung Farbbalken Farbskala die Farbskala wird über die bedingte Formatierung Farbbalken erreicht. In den Beispielen wird die Farbskala mit zwei Einträgen und drei Einträgen dargestellt. Es wurden unterschiedliche Berechnungsansätze gewählt. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter